Lass uns nun wieder beim Übersichtsbild starten. In diesem Video schauen wir uns unterschiedliche höhere Programmiersprachen an, welche wir verwenden können, um einen Algorithmus zu implementieren. Diese Programmiersprachen sind unabhängig von einem bestimmten Computersystem einsetzbar und bilden eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Computer. Lediglich der Übersetzer muss an das jeweilige System angepasst werden, damit aus dem für den Menschen lesbaren Programm, das in einer höheren Programmiersprache formuliert wurde, ein entsprechender Maschinencode erzeugt werden kann. Dazu aber mehr am Ende des Videos. Eine Statistik aus dem Jahr 1970 listete bereits ca. 700 Programmiersprachen. In der Zwischenzeit sind es weitaus mehr geworden, da ist es kaum noch möglich, einen guten Überblick zu bewahren. Grundsätzlich wird zwischen zwei programmierbare Adigmen unterschieden, imperative und deklarative Programmiersprachen. Imperative oder befehlsorientierte Sprachen führen Befehlsfolgen nacheinander, also Anweisung für Anweisung aus. Hier werden wiederum zwei Untergruppen unterschieden. Erstens prozedurale Sprachen wie Fortran, Pascal, C oder Ada und zweitens objektorientierte Sprachen wie Java oder C Sharp. Diese vorgeschrittenen Methoden und Konstrukte machen den Code leichter verständlich. Zweitens die deklarativen Sprachen. Beim deklarativen Ansatz steht das Was im Vordergrund und nicht das Wie. Das heißt, der Programmierer bzw. die Programmierin beschreibt lediglich, was das Programm leisten soll, ohne einen genauen Algorithmus vorzugeben. Zusätzliche Programmierwerkzeuge bieten meist weitere Möglichkeiten der prozeduralen und der objektorientierten Programmierung an. Auch hier gibt es wieder zwei Untergruppen. Erstens, funktionale Sprachen wie Haskell oder Lisp und zweitens, logische Sprachen wie Prolog. Viele Sprachen verbinden mehrere Aspekte wie C++. Hier wurden Merkmale einer klassisch-imperativen Sprache mit Merkmalen einer objektorientierten Sprache verbunden. Für Programmieranfänger und Anfängerinnen ist es empfehlenswert, mit visuellen Programmiersprachen zu starten. Im Gegensatz zu einer Programmiersprache, bei denen der Code selbst geschrieben werden muss und komplexe Syntaxregeln eingehalten werden müssen, werden hier grafische Befehlsblöcke verwendet, die wie Lego-Blöcke zusammengesteckt werden können, wenn sie auf der Syntaxebene einen Sinn ergeben. Bekannte visuelle Programmierumgebungen sind Scratch, Snap, App Inventor, Google Blockly oder CutterBot und noch viele andere. Mit diesen blockbasierten Programmiersprachen kann man ebenso mächtige Programme schreiben wie mit einer gängigen, textbasierten Programmiersprache. Sehen wir uns jetzt den letzten Teil der Übersichtsgrafik an. Wir haben nun einen syntaktisch und semantisch korrekten Algorithmus, der in einer bestimmten Programmiersprache implementiert wurde. Aber wie führt nun der Computer meinen geschriebenen Code aus? Dafür sind die zwei folgenden Softwarekomponenten wichtig, Compiler und oder Interpreter. Beide haben die Aufgabe, den Quellcode zu übersetzen und auszuführen. Sprich, sie wandeln eine bestimmte Programmiersprache in Maschinensprache um. In Abhängigkeit von der Programmiersprache wird entweder ein Compiler oder ein Interpreter eingesetzt. Also das Programm wird entweder kompiliert oder interpretiert. Ein Compiler wird zum Beispiel bei den Programmiersprachen COBOL, Fortran, C oder C eingesetzt. Hier wird die Übersetzung im Maschinencode bereits vor dem Ausführen des Programmes abgeschlossen. Der Maschinencode wird dabei als ausführbare Datei, zum Beispiel als .exe- oder .com-Datei gespeichert. Beim Starten des Programms wird dieser Maschinencode in den Arbeitsspeicher geladen und Anweisung für Anweisung von der CPU ausgeführt. Bei einem Interpreter wird der Code während der Laufzeit übersetzt. Eine Anweisung wird eingelesen, analysiert und dann sofort ausgeführt. Dann geht es mit der nächsten Anweisung weiter, bis schließlich das Ende des Programms erreicht ist oder bis ein Fehler auftritt. Der Interpreter stoppt, sobald etwas nicht stimmt. Dadurch weiß man als Entwickler bzw. als Entwicklerin sehr schnell, an welcher Stelle im Programm sich der Fehler befindet, was also es die Backen als die Fehlersuche erleichtert. Aber dadurch, dass Codezeile für Codezeile interpretiert wird, ist die Ausführungszeit beim Interpreter deutlich langsamer als beim Compiler. Beispiele für interpretierte Sprachen sind Basic, PHP, Perl, Ruby, Python, JavaScript, aber auch visuelle Sprachen wie Cardboard. Zu guter Letzt gibt es noch eine Hybridlösung zwischen den beiden. Dabei handelt es sich um einen Just-in-Time-Compiler, wie er zum Beispiel bei Java, C-Sharp oder VBnet verwendet wird. Hier wird ein sogenannter Zwischencode oder Metacode erzeugt, welcher zum Beispiel von einer virtuellen Maschine in einen ausführbaren Binärcode übersetzt wird. Nun bist du bestens vorbereitet, dein eigenes Programm zu schreiben. Im nächsten Video lernst du zwei Programmiersprachen kennen, die dich dabei unterstützen.